Jeden Morgen stehen sie zur selben Zeit auf, steigen zur selben Zeit ins Auto und fahren zur selben Zeit zur Arbeit. Die Zeit vergeht schnell. Oft vergessen sie einfach den Feierabend. Sie sind länger im Büro als notwendig. Das passiert leider viel zu häufig. 1,7 Milliarden Stunden jedes Jahr in Deutschland. Für Sie persönlich liegt die Lösung näher, als Sie denken. Mit Timetrack.me Me verpassen Sie nie wieder den Feierabend. Lassen Sie einfach das GPS Ihres Handys automatisch für Sie einstempeln. Ohne weiter einzugreifen, schicken wir Ihnen fünf Minuten vor Feierabend einfach eine SMS und Sie wissen genau, dass es jetzt Zeit ist, nach Hause zu fahren. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Darüber hinaus gibt es Statistiken, mit denen Sie genau beobachten können, wie sich Ihre Arbeitszeit entwickelt. Sie können ihre Arbeitszeiten am Monatsanfang direkt an die Personalabteilung schicken und brauchen sich selber um nichts mehr zu kümmern.